Und wir sind hier in Neuss, ich bin an einem Gymnasium und hier in Neuss laufen da Bürgermeisterwahlen und Stadtratswahlen. Und ich interessiere mich dafür auch als Gymnasist. Und wir treffen heute einen Stadtratswahlkandidaten, der unter anderem auch wie fast alle anderen Kandidaten verspricht, kostenlos Bus- und Bahnfahren, Modernisierung der Schulen und Sicherheit auf Straßen und Plätzen. Also los geht's! Ach ja und noch was, die Digitalisierung der Schulen. Das würde sehr viele Bäume retten und auch den Regenwald und auch viele Tiere und auch die schweren Lasten auf dem Rücken. Das will doch keiner von uns. Also lieber mit iPads arbeiten als mit Büchern. Also los geht's. Also los geht's. Also los geht's. Also los geht's. Können Sie sich denn erstmal so vorstellen, und so sagen, ja, wer Sie sind, wofür wir Sie einstehen, was Sie erreichen wollen? Also, mein Name ist Sebastian Lang. Ich bin ähm, der Wahlkreiskandidat für Holzheim und Seefahrt Und wir müssen halt versuchen, mehr in den Stadtrat zu kommen, um halt bürgernähere Politik zu machen. Also quasi auch für die Bürger stehen und mit ihnen kommunizieren. und... Richtig, genau. Wir wollen näher am Bürger sein als die normale Partei. Deshalb sind wir ja auch keine Partei. Und wir wollen also wirklich gucken, dass Probleme, die wirklich aktuell vor Ort sind, äh, die sich jetzt wirklich nur auf Neues beziehen, angreifen oder einen Angriff nehmen können und dementsprechend helfen können. Was große Politik leider wird da überseht. Ne? Das muss man einfach mal so sehen. Ja, ich habe auch bei dem Verkack gelesen, die Digitalisierung der Schulen. Ja. Wie meinen Sie das jetzt so? Wie wir das meinen, also es ist der Fakt, dass wir jetzt in Zeiten von Corona gemerkt haben, dass die Kommunikation zwischen Schule und Schülern sehr schlecht ist. Ja, wir haben einen Plan, also es das ist vorgesehen, dass äh, die Schulen unterstützt werden mit, ähm, wie sagt man, mit den kleinen Tablets, sodass jeder Schüler die Möglichkeit hat, auch von zu Hause aus zu lernen. Was natürlich auch wichtig in dieser Hinsicht ist, ist, dass wir auch den Lehrern beibringen, die Sachen umzugehen. Natürlich gibt es auch jüngere Lehrer, ne? die wissen natürlich, wie ihr Handy funktioniert, aber es gibt auch ältere äh, Lehrer, die damit noch gar nicht umgehen können. Die müssen natürlich dementsprechend geschult werden. Wir haben sie auch dementsprechend äh, die passenden Anträge auch alle schon eingereicht beim Stadtrat. Und so dummerweise wurden die immer wieder von den großen Parteien nach hinten weggeschoben. Und der nächste Schulausschuss ist leider erst im Januar 2021. Und das ist meines Erachtens natürlich viel zu spät, um da handeln zu können. Ja, letzten Endes bleibt da der Schüler auf der Strecke und das ist absolut unfair. Also das kann quasi erst im Januar umgesetzt werden? Frühestens im Januar, wenn es dann nicht von den größeren Parteien wieder nach hinten weggestellt wird. Ich also denke, die größeren Parteien sollten auch den kleineren eine Chance geben. Das ist richtig, absolut. Nur letzten Endes geht es ja auch darum, dass du im Stadtrat mehrere Leute vertreten hast. Ne? Also Das heißt, wir können wirklich nur mit mehr Leuten im Stadtrat sitzen und unsere Meinung vertreten, wenn wir halt mehr Wählerstimmen bekommen. Solange es so bleibt, dass jeder SPB oder CDU oder was weiß ich nicht, was für eine Partei wählt, werden die immer die Oberhand verhalten und dementsprechend immer nach Schema F arbeiten. Was wir natürlich nicht wollen. Naja, nur weil sie größer sind, und mehr Bekanntheit so. Also, genau, genau so sieht es aus, ja. Sind Sie auch nur in Neuss aktiv? Oder? Ich bin nur ausschließlich in Neuss aktiv. Und jetzt ganz speziell nur für den Stadtteil Holzheim und Reden. Und die Partei? Also, genau. Die Partei selber. Wir arbeiten schon äh, komplett in Deutschland, aber wir arbeiten nur auf kommunaler Ebene. Das bedeutet wirklich nur stadtteilbezogen. Also wir wollen jetzt nicht in den Bundestag, ich möchte nicht der nächste Bundeskanzler werden oder sonst was. Wir wollen wirklich bürgernah versuchen, was zu bewegen. Und ich habe auch gesehen, mit der Sicherheit auf Straßen und Plätzen, wollen Sie das so bewirken, Kameras? Oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich bin jetzt kein Fan vom Überwachungsstaat, ne? wo wirklich an jeder Ecke eine Kamera hängt. Ich meine, im Großen und Ganzen, wir haben genug Gesetze, wir haben genug Polizisten, wir haben genug Ordnungsämter. Das Problem ist, dass die Kommunikation zwischen Polizei und Ordnungsamt nicht funktioniert. Das heißt, es ist genügend Personal vorhanden, aber die fehlen halt an den richtigen Orten, um mal halt zu sagen, pass mal auf, in der Zeit von 10 bis zwölf seid ihr bitte da und da und achtet darauf, dass alles in Ordnung ist. Die Mehr Organisation. Richtig, genau. Es muss einfach deutlich besser organisiert sein. Wie gesagt, es gibt genug Leute, es gibt genug äh, angestellte Polizisten bzw. Angestellte. aber die Koordination zwischen diesen beiden ausführenden äh, Gruppen ist halt sehr, sehr schlecht. Und das, darum muss was geändert werden. Ansonsten sind wir ja gut aufgestellt. Hab ich noch gesehen, dass sie kostenlos zum Bahn fahren sollen, also damit man halt nicht bezahlen muss. Und wer wird dann Benzin und sowas bezahlen? Ja, das ist auch eine sehr interessante Frage. Also dafür muss man wissen, und das wissen leider die wenigsten Leute, dass äh, nur 45 Prozent von dem, was die Stadt- bzw. die Busgesellschaften verdienen müssen, leider nur durch die Tickets bekommen. Das heißt, 55 Prozent des Geldes, was da sein muss, damit sich so ein, äh, ja, so ein Betrieb auch trägt, der wird durch öffentliche Gelder gefördert. Das bedeutet, über die Hälfte zahlen so oder so wir, ohne dass wir Bus und Bahn benutzen. Folge dessen könnte man einfach hingehen und in mehreren Ecken ein bisschen Geld abzwacken und das in den Nahverkehr stecken und so könnte man es hinbekommen, tatsächlich kostenlos Bus und Bahn zu fahren. Also aus anderen Sachen, so jetzt Geld entziehen und in Bus und Bahn investieren? Ja, richtig. Also es gibt halt wichtige Dinge, wo ich jetzt zum Beispiel sage, die Sportförderung, vor allem für junge Leute. Da kann ruhig viel mehr Geld reingesteckt werden. Sanierungen der Schulen und und und. Das sind alles so ganz wichtige Themen, wo einfach gespart wird. Wo ich einfach sage, da kann man Geld reinpumpen. Dann gibt es aber auch wieder Sachen, wo man sagt, hm, wofür brauchen die so viel Geld? Ja, also, das ist teilweise total unnötig. Und man kann wirklich sagen, das Geld ist hier eigentlich nicht wirklich gebraucht. Das kann man in wichtigere Dinge stecken. Vor allem, wie, gesagt, wie ich schon gesagt habe, auf Sanierung von Schulen der öffentliche Nahverkehr, damit die Städte ein bisschen entlastet werden, damit Schüler auch nicht sich jeden Monat ein Ticket kaufen müssen, was natürlich auch Geld kostet. Ne? Und dementsprechend werden sich das ganz gut, wenn wir das irgendwie durchbekommen würden. Ja, und das spart dann sehr viel Geld für die Privatpersonen. Ja, richtig. Genauso ist es. Ne? Genauso ist es. Dann habe ich ja noch gehört, Sie haben jetzt von der CDU und der SPD geredet. Was finden Sie denn jetzt von der Merkel als Bundeskanzlerin? <lacht> also, ich habe zwar eine persönliche Meinung zu Frau Merkel, aber die kann ich in dem Sinne bzw. meiner Position nicht kundtun. Ich meine, Fakt ist ja, was wir einfach sehen müssen, ist, Frau Merkel hat es ja wirklich geschafft, 16 Jahre lang Deutschland relativ ruhig durchs Gewässer zu fahren. Das muss man der Frau lassen, das hat die gut gemacht, aber es ist halt nicht unbedingt meine erste Wahl. Aber dennoch hat sie einen tollen Job gemacht, das muss man einfach sagen. Wen würden Sie denn jetzt wählen? Ja. <lacht> Wenn ich wählen würde. Ja, aber also auf kommunaler Ebene ist natürlich meine Stimme bei der UWG, definitiv. Weil es würde für mich, für mich viel Sinn machen, meine Stimme irgendwo hinzugehen, wo eh nichts passiert. Ne? Das muss man einfach mal so ja. sehen, wie es ist. Und was würden Sie denn jetzt genauso machen wie Angela Merkel und was nicht, also was verändern? So? Das ist natürlich auch eine sehr gute Frage. Nur kann ich dir das auch nicht wirklich beantworten, denn ich habe ja nicht vor, irgendwie mal Bundeskanzler zu werden oder sonst was. Ich möchte auf der kommunalen Ebene arbeiten. Und da sagt man auch nicht umsonst, in der Kommunalpolitik muss man halt die dicksten Bretter bohren. Da ist es schwieriger, du bist näher am Bürger und du hast nicht die Möglichkeit, dich innerhalb dieser großen Parteien zu verstecken. Und das möchten wir auch nicht. Wir möchten wirklich nur in der Wurzel arbeiten und genau da was verändern, wo was verändert werden muss. Wie sie sich denn jetzt so als Bürgermeister? Als Bürgermeister? Ja, irgendwann vielleicht mal. Also ich denke mal, mit meinen 36 Jahren bin ich noch relativ jung, bin auch noch relativ frisch in der Politik. Wir haben tatsächlich bei uns einen Bürgermeisterkandidat, der zufälligerweise auch mein Schwiegervater ist. Der ist aber auch schon seit, ich kann es gar nicht genau sagen, mit Sicherheit seit fast 40 Jahren in der Politik. Und der kennt sich da deutlich besser aus. Also, ich selber habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt, weil ich mich wirklich erstmal in kleinen Bereichen halt so nützlich machen möchte. Ah, ich habe auch den Flyer gesehen. Ja. Da standen Sie daneben. War das richtig? Richtig, genau. Das stimmt. Mhm. Was finden Sie denn jetzt in Holzheim bzw. Neuss so gut für Kinder? Was nicht? Ich habe ja auch gelesen, dass Sie einen Sohn haben. Herzlichen Danke. Und was finden Sie denn jetzt so gut, schlecht? Ja. Kinder? Also, gut finde ich zum Beispiel an Neuss, dass wir ziemlich viele Schulen haben. Also es ist wirklich viel Bedarf, bzw. Also genug Platz da, um den Bedarf zu decken. Was ich in Holzhahn ehrlich gesagt ein bisschen schwach ausgeprägt finde, sind Kindergärten. Ich finde, wir müssen mit Sicherheit noch irgendwo dringend einen Kindergarten aufziehen, ja, weil wir werden nicht weniger Menschen, wir werden immer mehr, wir brauchen immer mehr Plätze und dementsprechend müssen wir auch gucken, dass wir halt äh, genügend Platz schaffen. Wo würden Sie jetzt denn so einen Kindergarten bauen? ist auch eine sehr gute Frage. Einen Kindergarten bauen, natürlich ist ähm, das abhängig auch so ein bisschen vom Katasteramt. Ne? Das bedeutet, das Katasteramt ist dafür zuständig, äh, welche Grundstücksflächen man zur Verfügung hat. Und da muss man sich natürlich mit denen zusammensetzen und sagen, pass mal auf, wir brauchen einen Platz, wo können wir? Also freie Entscheidung ist da leider nicht gegeben. Am, Im Idealfall würde ich sagen, du basteln hier einfach mitten auf dem Kirmesplatz ein, und das wär's, ne? Aber wie gesagt, das liegt nicht in unserer Macht. Wir können nur gucken, dass wir vorantreiben, das was gemacht wird. Aber wo es hinkommt, das entscheiden wir leider nicht. Ja, das stimmt. Also hier sofort so einen Kindergarten hinsetzen, dafür wären Sie schon so. Das, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ne? Wir haben ja auch hier die Mehrzweckhalle. Beziehungsweise, da ist ja hier die Mehrzweckhalle. Und es ist natürlich sehr schön, wenn man dann sagt, okay, jetzt ist hier ein Kindergarten. Man hat hier einen Bolzplatz, so dass die Kinder sich aktiv auch mal ein bisschen äh, treffen können, ein bisschen spielen können. Das ist halt ganz wichtig. Das ist ja sowas. Den da machen. Zum Beispiel, genau. Richtig. Dann werden das junge Sportler. Ja, genau. <lacht> man muss ja auch sagen, wir haben ja hier in Holzheim auch einen Sportverein, der auch eine sehr gute Arbeit leistet. Nur leider muss man sagen, dass diverse Turnhallen, oder fast alle Sportanlagen, Turnhallen, in einem relativ desolaten Zustand sind. Also ich finde, das ist natürlich sehr wichtig, dass da demnächst mal äh, ordentlich was gemacht wird. Sanierungen, ne? man hat ja kaum äh, Zuschauerbänke. Und man muss ja auch sehen, wir haben in Neuss auch relativ äh, viel Spitzensport mittlerweile. Ne? Also das, das fängt an beim Radfahren und was weiß ich nicht was. Und da habe ich zum Beispiel schon überlegt, dass wir haben ja den Wendersplatz in der Stadt, der eigentlich nur als Parkplatz benutzt wird. Und da finde ich, könnte man durchaus eine riesengroße Mehrzweckhalle bauen, dass wirklich für jede Sportart, sei es Rollhockey, sei es Football, sei es Fußball, einfach die Möglichkeit hat, okay, wir haben hier einen Platz, hier können wir spielen, hier können wir aktiv was bewirken. Wir haben ja zum Beispiel die Handballmannschaft, die hatte tatsächlich, weil wir hier im Neuss keinen Platz hatten, mussten ausweichen nach Düsseldorf von den verschiedenen Hallen und das ist letzten Endes eine riesen Katastrophe, Und das darf hier eigentlich nicht passieren. Welche Sportarten würden Sie denn jetzt außer Handball so noch ausprägen hier in neuss -Holstein? Was man hier noch ausprägen könnte? Also ich muss sagen, ich selber habe ja früher 13 Jahre lang Football gespielt. Ne? Also schon Kontaktsport hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Kann ich auch jedem empfehlen, weil es einfach unheimlich Spaß macht, man auch sehr viel Teamfähigkeit lernt und man bleibt körperlich definitiv fit. Aber welche Sportarten jetzt speziell hier gefördert werden sollten, da möchte ich mich gar nicht festlegen. Ich finde eigentlich hat jeder Sportart das Recht zu werden. so also quasi würde jeder so verschiedene Sportarten machen, also ganz, viele, ganz viel Auswahl so. ja, wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne Fußball spielen, dann solltest du die Möglichkeit haben vernünftig Fußball zu spielen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte gerne Leistungsschwimmer werden, dann musst du natürlich auch die Möglichkeit haben, irgendwo vernünftig trainieren zu können. Und dementsprechend müssen wir da arbeiten. Und mit dem Supermarkt in Griepfad, wir haben hier ja in Holzheim zwei so Supermarkt Supermärkte, also mhm. außer jetzt noch Drogeriemarkt. Und welchen Supermarkt würden Sie jetzt denn so in Griffrath bauen? Also man kann schwierig sagen. Also es ist wirklich schwierig zu sagen, welchen Supermarkt man bauen würde, weil letzten Endes liegt das ja immer an den Besitzern, ob die irgendwo hinziehen möchten. Grefrath ist jetzt auch nicht das größte Dorf und die ganzen einheimischen Leute, ich habe ja schon gestern noch da im Wahlstand gestanden, ich habe zwar viele Gespräche geführt, die haben alle gesagt, es würde ihnen auch reichen, wenn so ein kleiner Tante Emma Laden hätte. Wo sie zum Beispiel einfach alles bekommen, was man halt man so braucht. Oh, von der Dosensuppe bis zum Toilettenpapier und Reis und was weiß ich nicht. Also einfach so ein kleiner Gemischbahnladen, dass man einfach sagen kann, okay, ich möchte heute eine Suppe essen, ich brauche nicht nach Holzheim fahren, ich brauche nicht in die Stadt fahren, ich brauche niemanden fragen, ob er mir irgendwas bringt, sondern einfach eine Einkaufsmöglichkeit haben vor Ort. Das finde ich sehr wichtig. Oder ein Markt, äh, kleiner Marktstand, sowas wie in Weckhofen zum Beispiel, dann jeden Freitag Obst und Gemüse verkauft werden. Ja, okay. Und sowas fehlt halt in Gräfrath und ich finde, das müsste man definitiv da reinbringen. Würden Sie denn in Dirkes neben Gräfrath jetzt auch im Supermarkt bauen oder so, in der Mitte sozusagen? Halt also ich meine, für die Leute, wenn man Dirkes mit in den Bezirk reinnimmt, dann müsste es natürlich relativ zentral für alle liegen. Ne? Dass man dann sagt, okay, die müssen jetzt nicht besonders weit fahren und die Leute aus Dirkes müssten auch nicht allzu weit fahren. Da müssen wir schon einen zentralen Standort finden. Ne? Wir haben ja hier in ähm, Gräfrath, zwischen Neusheim und Gräfrath, ist ja ein Neubaugebiet geplant was auch von der Stadt schon abgesegnet ist, dass da gebaut werden darf. Das Problem ist nur, dass sich da nicht genügend äh, Menschen finden, die sich da ansiedeln wollen. Ansonsten wäre das natürlich der ideale Platz, um da ein Einkaufszentrum zu setzen. Aber das macht natürlich keinen Sinn, wenn drumherum keiner wohnt. Ja. Dann braucht man auch keinen Supermarkt, dann keiner da Richtig, weil die Leute, die den Supermarkt haben, die müssen ja auch Geld verdienen. Ne? Und wenn natürlich keiner da ist, gehen die natürlich ganz schnell pleite. Und das wäre natürlich eine absolute Katastrophe. Ja, bei der macht auch mehr Arbeitsplätze zur Verfügung Richtig, genau. Mehr Arbeitsplätze in direkter Nähe, das ist wunderbar. Absolut. Ja, ich hätte eigentlich keine weiteren Fragen. Wollen Sie noch was sagen? Nicht ich würde mal gerne mal wissen, welchen Politiker du, ich sag jetzt mal am coolsten, findest. Was ist so deine Wahl? Ich meine, du bist ja noch relativ jung, aber du machst ja auch deine Gedanken. Ich würde auch entweder jetzt sehen, den Stadtrat zu wählen, weil mir auch die Digi Digitalisierung sehr schön gefällt. Und auch, was sie alles so vorschlagen, mit Gräfrath, mit Sicherheit. Und weil sie noch jung sind und viel Potenzial haben, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann würde ich vielleicht noch dem aus der CDU eine Chance geben. Der ist, also sie würde ich in den Stadtrat. Und da gibt es ja noch den Büchler, der ist auch jung, also mit, der, mit demselben Grund. so Also ja. den würde ich jetzt Bürgermeister und sie in den Stadtrat. Also ich würde mich für die Stimme bedanken, definitiv. <lacht> nee, finde ich aber sehr schön, dass du dir so Gedanken hast. Finde sehr gut. Finde ich auch sehr engagiert. Weiter. Dann war es das eigentlich. Dann war's das. Ja ich dann, war's das. Ja, dann danke schön. Ja, danke schön. <lacht>